Hallo zusammen, ich bin Loana Rüffennacht, ich arbeite im dritten Lehrjahr aus Fachfrau Gesundheit im Psychiatriezentrum Münsingen. Ich werde Ihnen heute einen Teil meines Arbeitsalltags zeigen. Könnt mal mit mir mitkommen? Mein Arbeitsalltag besteht aus, dass ich mir über die Patienten informiere, wo wir sind, so für die mir zugeteilt sind, sie unterstützen bei Körperpflege, Medikamente reinzugeben und auch bei der Ernährung helfen, und auch ein grosser Teil meiner Arbeit ist sie zu unterstützen bei der Tagesstruktur. Für die Station erledigen ich Bestellungen und Sorge noch für Ordnung. Durch die Arbeit für die Psychiatrie habe ich gelernt, offene Kommunikation und um Patienten und Mitarbeiter zu pflegen. Ich habe mich auch selber besser kennengelernt, wo meine Grenzen sind. Und man sieht auch die verschiedenen Bereiche, wie zum Beispiel Therapie, Alters- und Neuropsychiatrie und auch Zugstation. Für das du hier arbeiten kannst, musst du belastungsfähig sein, empathisch auf die Leute können eingehen und Freude im Umgang mit Menschen haben. Das war mein Arbeitsalltag. Ich hoffe es hat euch gefallen und wenn ja, bewerbt mich doch noch heute.